Bei Schienenersatzverkehr musst du auf den Bus umsteigen und der wartet direkt vor dem Bahnhof auf die Fahrgäste. Musik Fahrräder können in Bussen generell nicht mitgenommen werden, aber dafür gibt es bei manchen Verbindungen einen Fahrradtransport. Und diese Verbindungen findest du auf der Website der Pinzgauer Lokalbahn. Und ich fahre mit dem Bus mit.